hallo, Sebastian hier. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag soweit. Ein kurzes Video zum Thema Antioxidantien in Lebensmitteln. Wir alle wissen, wie Antioxidantien wichtig im Stoffwechselprozess sind. Stoffwechsel bedeutet erhöhte Verstoffwechselung, bedeutet erhöhte Fettverbrennung. Und ähm, jetzt wollte ich einfach bloß mal ein kurzes Video machen, ohne jetzt auf äh, die genaue äh, chemische Wirkung von Antioxidantien im Körper einzugehen, sondern einfach erzählen, welche Lebensmittel besonders gut sind, welche Lebensmittel besonders viele Antioxidantien enthalten. Da wäre zunächst der grüne Tee. Grüner Tee... Ähm, Enthält äh, Polyphenole, Polyphenole, Entschuldigung, Polyphenole, die sind schon eine Art Antioxidanz. Und je nachdem grüner oder schwarzer Tee, enthält er acht bis 10 Mal so viele Polyphenole wie Obst und Gemüse. Ein oder 2000 Tee am Tag sind wirklich, wirklich eine Tolle Methode, um an Antioxidantien zu kommen. Ähm, das ist ähm, durch Studien belegt, dass der Stoffwechsel wirklich angekurbelt wird und der Körper kann dabei unterstützt werden Fett zu verbrennen, aber nur weil du eine Tasse Tee nach der anderen trinkst, heißt es das nicht, dass du langfristig davon abnimmst. Das bedeutet also ein oder zwei Tassen Tee sind mehr als genug, um die volle Wirkung auszuschöpfen. Denn Tee enthält auch Koffein, das wollen wir nicht vergessen. Und manche Leute müssen wirklich mit ihrer Koffeinzufuhr ein bisschen aufpassen. Zweitens, Acai-Früchte hatte ich schon im vierten Video, glaube ich, erwähnt. Äh, Brasilianischer Amazonas-Regenwald-Herkunft. Bisschen kleiner als eine Weintraube, lila kann man inzwischen auch bekommen. Sind wirklich ein großartiges Mittel für vieles. Also, ich will es jetzt hier nicht, will keine Werbung für acai produkte machen, aber da findet man schon eine Menge auch im Internet. Super Antioxidantien-Lieferanten, also wirklich schon regelrecht berühmt für äh, den. Anteil an Antioxidantien. Tolle Ergänzung zum täglichen Ernährungsplan, allerdings kein Zaubertrank jetzt, der oder ein Zauber, Zauberfrucht die unglaublichen Gewichtsverlust herbeiführen kann. Es geht nur allein um die Antioxidantien, die unterstützend wirken. Drittens und letztens Granatapfel. Ich als äh, Sucher süddeutscher, äh, Süddeutscher, südeuropäischer Länder. Ähm, finde Granatapfel wirklich ganz großartig in Deutschland, wirklich manchmal völlig überteuert, völlig überteuert. Sinnlos teuer. aber ähm, ist wirklich eine tolle, also hat natürlich einen super Geschmack, das ist schon mal das schöne. Und viele Möglichkeiten, sie zum Essen oder Trinken, also sie zum Essen hinzuzufügen oder sie als, als Getränk zu sich nehmen, auszupressen. Ähm, und haben noch mehr Antioxidantien als grüner Tee oder zum Beispiel Preiselbeeren oder Rotwein. Helfen bei gesunden Blutdruck und äh, Cholesterinsenkung auch. Äh, noch interessant für Männer. Studien haben gezeigt, dass ähm, Granatäpfel möglicherweise auch gegen Prostatakrebs vorbeugen können. So, war ein bisschen länger als gedacht. Jetzt nochmal meine Bitte, Ko Kommentare jederzeit unten in den Kommentaren <lacht> abgeben oder für weitere Infos gerne mir äh, äh, schreiben und ansonsten einfach den Link hier klicken oder oben rechts den Reiter klicken. Da findet ihr viele, viele, viele hilfreiche Informationen zum Thema Bauchfett weg. Der Bauchfett, Bauch, der Bauchspeck, alles muss weg. <lacht> Entschuldigung, ein bisschen Fastbild. Bis bald, euer Sebastian. Tschüss.